begrüße euch. Heute geht es um das Thema Klimaschutz. Meinen Überlegungen nach ist das Bestreben, das Klima zu schützen, also das Klima zu kontrollieren, keine nachhaltige Lösung für die zugrunde liegenden Probleme. Mir kommt es vor, wie wenn Klimaschutz ein weiteres Beispiel dafür ist, dass wir als Menschheit versuchen, Probleme, die wir im Inneren haben, im Außen zu lösen, beziehungsweise uns vor diesen Problemen zu schützen. Der Klimawandel macht vielen Menschen Angst. Sie haben Angst, dass sich ihr Leben grundlegend verändert, dass sie vielleicht ähm, weniger materiellen Wohlstand haben, dass sie ihr Leben und ihren Lebensstil verändern müssen, dass sie vielleicht gesundheitliche Probleme erfahren, dass sie Herausforderungen der Umwelt gegenüberstehen, vielleicht verbinden sie mit dem Klimawandel sogar, die Angst vorm Tod. Das heißt, wir versuchen, Ängste und unangenehme Emotionen, die in uns aufkommen, im Außen zu lösen, indem wir einfach versuchen, die Bedingungen zu kontrollieren. Und dann den Auslöser unsere emotionalen Schmerzen zu vermeiden. Das heißt, wenn wir es nur schaffen, das Klima so zu kontrollieren, dass ja alles möglichst beim Alten bleibt, dann löst der Gedanke Klimawandel oder Klima nicht mehr die gleichen Ähm... Emotional Schmerzen in mir aus. Aber das Problem ist dabei, das Problem ist dabei nicht gelöst worden, sondern dann gibt es vielleicht andere Themen, wo ich eine gewisse Machtlosigkeit fühle, wo ich mich gewissen Einflussfaktoren machtlos gegenüber sehe. Und die dazu führen können, dass Ängste, die ich vielleicht sonst sehr gut unterdrücken und ignorieren kann, beziehungsweise Bedingungen so unter Kontrolle, scheinbar unter Kontrolle habe, dass diese Ängste nicht auftauchen. Plötzlich ergibt sich ein anderes Thema, wie zum Beispiel eine Pandemie oder Vielleicht ergibt sich ein Thema wie Terror oder gewisse politische Entscheidungen oder das Denken und das Verhalten meiner Mitmenschen, die ich nicht kontrollieren kann und in mir diese Ängste auslösen. Als erste Lösung ist es daher wichtig, Wege zu finden, mit den eigenen Emotionen klarzukommen. Wenn ich weiß, wie ich mit meinen Ängsten umgehen kann, wie ich sie verarbeiten kann, damit sie sich wieder lösen von mir, dass ich sie wieder loslassen kann und wieder in ein inneres Gleichgewicht komme, ein inneres Gleichgewicht, eine Ausgeglichenheit, einen inneren Frieden finde, dann macht mir auch der Klimawandel, weniger Angst und ich kann ähm, neutraler auf die Sache sehen und emotionale Voreingenommenheit vermeiden. Zweiter Aspekt sind ähm, die Bedürfnisse unseres Planeten, unserer Erde. Ich habe den Eindruck, dass Klimaschutz oder Klimakontrolle oft die Bedürfnisse unseres Planeten komplett vernachlässigt. Es geht nur darum, irgendwie das Klima kontrollieren oder verändern zu wollen, ohne dass wir uns Gedanken machen, ob das überhaupt im Einklang mit unseren Planeten ist. Das Klima hat sich vermutlich auch in den letzten Millionen oder Milliarden Jahren immer wieder verändert. Wenn mir die Umwelt und der Planet am Herzen liegen, dann kann ich mich für die Bedürfnisse des Planeten einsetzen. Zuerst einmal versuchen, okay, was braucht unsere Umwelt? Was braucht der Planet? Vielleicht braucht der Raum, um sich auch verändern und weiterentwickeln zu können. Das heißt, dann geht, die, dann geht der Fokus weg vom Klimaschutz auf Kosten, des Planeten, hin zu Umweltschutz oder, wie ich gerne sage, Umweltverbundenheit. Wenn ich mich mit der Umwelt und mit dem Planeten verbunden fühle, dann ist es mir ein natürliches Anliegen, dass ich mich um deren Bedürfnisse kümmere. Denn wenn ich über längere Zeit Bedürfnisse meiner Umwelt vernachlässige, kann es zu Problemen führen. Der dritte Punkt zum Thema Klimaschutz ist, es gibt Menschen und Gebiete, die stehen schweren umweltbedingten Veränderungen oder Herausforderungen gegenüber. Hier ist es notwendig, dass wir diese Menschen unterstützen, sich anzupassen an die veränderten Bedingungen. Wir können uns vor den Umweltveränderungen oder Klima, vor dem Klimawandel, nur begrenzt schützen. Wir können nicht alle Veränderungen verhindern, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen, uns anzupassen, zu kooperieren mit der Umwelt und unserem Planeten. Wenn wir selbst in der Lage sind, dass es uns gut geht, dass wir innerlich zufrieden sind und mit unseren Ängsten gut umgehen können, dann haben wir auch die Möglichkeit, unseren Mitmenschen, die der Sache viel ängstlicher entgegensehen, zum Mitmenschen zu helfen und zu unterstützen, auch auf emotionaler Ebene ihnen zuzuhören. Ihre Ängste, ihre Sorgen zu hören, ihren Emotionen Raum zu geben, mit ihnen ja sogar mitfühlen. damit wir gemeinsam weniger emotional voreingenommen unsere Entscheidungen treffen, sondern erst einmal für inneren Frieden sorgen und uns dann um die Bedürfnisse des Planeten, der Umwelt kümmern und zugleich wie wir mit Veränderungen und Herausforderungen der Umwelt umgehen können. Wie, wie wir mit unserem Planeten gut kooperieren und zusammenleben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.